Ohne deutsche Einheit wäre ich heute nicht hier. Ich hätte nicht nach Sachsen kommen können, hätte mir hier kein Leben aufbauen können. Hier habe ich mich verliebt. Ich habe viele wunderbare Menschen getroffen. Auch habe ich hier eine andere Perspektive auf ein ganzes Stück deutsche Geschichte kennengelernt. Und ich denke, genau dieser Austausch von Perspektiven und Erfahrungen ist sehr wichtig. Für mich bedeutet es eine Errungenschaft, Errungenschaft die mein Studium ermöglicht hat, die Auslandsaufenthalte anderen Teilen der Erde machbar gemacht hat und klar Mitbestimmung. Mitbestimmung, das begann bei mir in der Gymnasialzeit mit einer Unterschriftenaktion und mündet jetzt eine Kandidatur für den Bundestag nächstes Jahr. Wir sind meine Gesellschaft und total wichtig. also fragen, Freiheit, mein Leben genauso führen zu können, wie ich das möchte und wie ich für und auch gegen die verstehen zu können als Und wenn ich einige Jahre früher geboren wäre und er gelebt hätte, hätte ich das beides nicht so gekonnt. Ich weiß nicht, wie mein Leben drauf gelaufen wäre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Freiheit nicht schmerzlich gewusst habe. Für mich als 1990 geborenes grünes Mitglied bedeutet 30 Jahre deutsche Einheit dass ich es Gott sei Dank nicht aus eigenem Erleben kenne, dass man gewaschene Wäsche schmutziger wieder reinholt, als man sie rausgehängt hat. In den 30 Jahren Deutsche Einheit ist es im Gebiet Ostdeutschlands Gott sei Dank auch zu einer umweltfreundlicheren Modernisierung von Wirtschaft und Industrie gekommen, was so zu DDR-Zeiten einfach nicht möglich gewesen wäre. Natürlich muss man immer wieder betonen, dass da noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Und das Aber wir sind auf einem besseren Weg als noch vor 30 Jahren. Für mich als 1990 geborenes grünes Mitglied bedeutet 30 Jahre deutsche Einheit, in Freiheit aufgewachsen zu sein und Demokratie jeden Tag miterleben zu dürfen. Und es bedeutet auch, dass ich jeden Tag immer wieder diesen mutigen Menschen dankbar bin dafür, dass sie für meine Freiheit, die ich jetzt leben darf, auch gekämpft haben.